Du sag einmal, kennst du den Film Mein Freund Harvey? Der mit James Stewart, wo er sich Bild, dass er mit einem 2 Meter großen Hosen saufen geht? Genau dein. Weil der ist echt. Ich übrigens auch. Glaubst du, dass Corona sich auf die Pensionen auswirkt? Auf welche? Staatlich oder privat? Beide. Ist mir wurscht. ich bin privat versichert. Du nicht? Doch, doch, sicher. Unter den Flügeln des Pinguin zählt der Mensch mit seinen ganz individuellen Sorgen. Aber die jetzige Wirtschaftskrise wird da sichere Spuren hinterlassen. Ich habe mir da mal meinen Vertrag angeschaut. Da steht, soweit ich den mini-klang-geschriebenen da verstehe, dass mir schon klar ist, dass ich in ein riskantes Finanzprodukt investiere. Was mir eigentlich nicht klar war. Was heißt das jetzt für mich? Schau, das heißt nichts anderes, als dass data deine Zuwächse nicht garantieren können. Das ist aber auch klar, das ist ein privates Unternehmen und das möchte auch Geld verdienen. Mit meinem Geld? Ja, sicher. Mit welchem sonst? Money, money, money must be funny in a rich man's world. Schau. Dein Versicherungsunternehmen ist ja auf Gewinn ausgelegt. Das heißt, die wollen auf jeden Fall einen Gewinn machen. Mindestens 4% im Jahr, weil sonst fallen ja die Manager um ihre Boni um. Das heißt, die stellen so ca. 2% pro Jahr in Aussicht. Das heißt, sie müssen irgendeinen Deppen finden, der das Geld um mindestens 6% ausborgt. Mehr ist auch besser, was aber jetzt nicht heißt, dass du dann auch mehr kriegst. Aber wenn der, der sich das Geld ausborgt, das dann nicht zurückzahlen kann, was ist dann? Na ja, dann greift die Klausel. der Versicherungsunternehmen kommt auf jeden Fall auf seine Kosten. Du kriegst dann aber nur zu hören, dass das halt leider ein schlechtes Jahr war und dass sie dir nichts verzinsen können, weil das mit der Corona-Wirtschaftskrise es du wohl mitgekriegt haben. Can I have my money back, money back, money, back. Can I have my money back, please, sir? Du, und was soll das heißen? Ich verzichte auf die Indexanpassung, den Inflationsausgleich und die Sterbetoffel. Dafür ist der monatliche Einzahler billiger. Du, das ist schlecht. Weil das heißt, dass du die ausgemachten Beträge innerhalb der ausgemachten Zeit zu den ausgemachten Terminen ausbezahlt kriegst. Nur ob jetzt 100 Euro in 20 Jahren immer noch so viel wert sind wie jetzt, steht auf einem anderen Blatt. Ja, aber das können uns ja nicht machen, da klage ich dagegen. Aber geh, okay, im Notfall springt dir eh der Staat ein und zahlt ein bisschen was dazu. Nur damit du noch nachher sagen kannst, zum Sterben ist es viel, aber zum Leben zu wenig. Also alt werden ist jetzt auch nicht wirklich der Börner. Will you still meet me? Will you still feed me? 164. Na, die Privatpension geht ja nicht bis an dein Lebensende. Hm? Du kannst dir, ja, wenn der Vertrag ausläuft, aussuchen, ob sie dir das zwar bis viermal auszahlen oder in einer monatlichen Rate überweisen sollen. Aber eins ist klar. Irgendwann ist es Gödel Gö. Und wenn du dann immer noch lebst... Tja, dann schließt halt vorher eine Versicherung ab, oder sonst musst du halt schauen, dass du mit der staatlichen Pension über die Runden kommst. Aber kein ihr ich habe gehört, Pfandflaschen sind wieder groß im Kommen. <lacht> damit ich das jetzt richtig verstehe, ich geb monatlich einer privaten Firma, wo ich noch nicht einmal weiß, ob in 20 Jahren überhaupt noch existiert, mein Geld, damit die Geld verdienen. Und was dabei für mich ausschaut, reicht noch nicht einmal bis an mein Lebensende. Und falls Sie sich verspekulieren, hilft dann der Staat mit Steuergeldern, weil diese Versicherungen systemrelevant sind. Ich meine, ist es doch nicht viel gescheiter, wenn gleich der Staat die Pensionen auszahlt? Der hat ehrlich seine Steuereinnahmen, was wir vielleicht wann in Pension gehen, was wir vielleicht in Pension sind und kann das jedes Jahr ganz gemütlich ohne Stress budgetieren. Ja, aber wenn der Staat das macht, dann sind die Pensionen nicht sicher. Ah, na dann? Toi, toi, toi!